Ich glaube, dass einfach viele Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit ja nicht so wirklich strukturiert im Klein-Klein im angehen, sondern sich eher auf die großen Themen stützen und sagen, wir müssen was Großes machen. Also sprich, wir machen einen Neubau und dann muss der ökologisch sein. Oder wir fördern jetzt ein großes Tiefbrunnenprojekt in Afrika. Aber erst mal zu gucken, dass die Firmenflotte äh, umgestellt wird oder so, das kommt dann nach dem, dem Projekt mit, mit Tiefbrunnen oder Ähnlichem. Und große Unternehmen sind, glaube ich, regelmäßig auch so von sich selbst äh, eingenommen, dass sie sagen, wir, wir machen das auf unsere Art, bzw. machen das alleine. Und wir haben recht früh für uns erkannt, wir können das gar nicht alles alleine machen, was man machen müsste. Wir müssen also darauf bauen, dass die, mit denen wir zusammenarbeiten, auch diese Themen auf dem Schirm haben. Und so haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch gleich die Unternehmen aussuchen, die ähnlich denken, beziehungsweise ganz klar kommunizieren, wie wir denken, damit Unternehmen, die vielleicht noch nicht so nachhaltig sind, aber sich für, das, für den Bereich offen zeigen, vielleicht von, von selbst sich anfangen, Gedanken zu machen und dann etwas zu unternehmen in der Richtung. Also wenn wir zum Beispiel einen Bauern fragen, ob er biozertifiziert ist, dann wird sein Gedanke, den er vielleicht mal hatte, sollte ich mich eigentlich biozertifizieren lassen, wird wieder angeregt. Und wenn wir dann sagen, oh, wir arbeiten nur mit Biozertifizierten zusammen, dann können wir vielleicht gerade derjenige sein, der mit steter steht Tropfen ähm, den Stein, ihn dazu bringt, sich zu überlegen, ja, ich könnte doch eigentlich das Thema mal angehen. Ne? Also das heißt, ähm, unsere, unser umfassendes Verständnis ähm, vom Thema Nachhaltigkeit und das Verständnis, wir können es nicht alleine, hat uns ja. zu diesem Fragebogen geführt. Und auch bei ähm, Bewerbungsgesprächen gibt es so einen Fragebogen, weil wir wollen nicht ähm, Leute für uns gewinnen, die dann überrascht sind, oh, das ist ja ein Unternehmen, was nachhaltig ist und oh, die erwarten das ja auch von den Mitarbeitern. Wenigstens da, wo jetzt Leute neu einsteigen soll, denen erstmal klar sein, was so unsere Nachhaltigkeitsgedanken sind, damit sie dann auch gucken, ob es zu ihnen passt. Und wenn sie den Eindruck haben, sie müssten sich da total verbiegen, vielleicht überlegen sie es dann nochmal und bewerben sich dann doch woanders. Wenn ein CEO feststellt, dass sein Unternehmen nicht in jeder Hinsicht nachhaltig aufgestellt ist, vielleicht sogar was die Kernprodukte betrifft, dann gibt es doch aber die Möglichkeit zu überprüfen, ob man nicht das Geschäft in eine andere Richtung entwickeln kann. Da kenne ich auch ein paar Beispiele. beispielsweise ein Fleischproduzent, der angefangen hat, vegetarische und dann eben vegane Fleischprodukte bzw. Wurstwaren anzubieten und heute nach meiner Kenntnis genauso viel Umsatz macht wie mit tierischen Produkten. Als CEO eines großen Unternehmens hat man vielleicht nicht die Möglichkeit, sofort das ganze Geschäftsmodell umzustellen, aber eine Evolution in Richtung mehr Nachhaltigkeit denke ich, kann man vor allem als CEO ähm, sehr gut auf den Weg bringen. Vor allem, weil immer mehr Menschen sich um Nachhaltigkeit bemühen und deshalb auch die, die Nachfrage dafür da ist.